Liegt Schnee. Es ist Weihnachten. Die Deutsche Umwelthilfe hat ausgerechnet, dass die private Weihnachtsbeleuchtung Deutschlands so viel Strom verbraucht wie zum Beispiel. Nach draußen, dort liegt wieder mal der Aber wenn es nach denen geht, wird es düster in Deutschland. Das und es ist Aber es gibt sie noch, die Weihnachtshäuser. Ich freue Hier in Großbritannien. Bei Dresden, auch in Liechtenstein, bei Reutlingen, südlich von Hannover, in Blomberg-Tintrup oder auch in Bad Hall, um noch ein Beispiel aus Österreich zu bringen. Sehen, ich mein, Hier gibt es noch wahre Fans der Weihnachtsbeleuchtung, die alles daran setzen, ihre Häuser weihnachtlich zu schmücken. Hier war ich in Groß, das liegt ca. 30 Kilometer östlich von Dresden. Hier hat Rüdiger Provatzke sein Haus, wie seit über 20 Jahren, Vor festlich sang, den Es sollen wohl so um die 100.000 Lichter sein. Und spenden, es sollen alles LED-Leuchten sein sodass sich der Stromverbrauch einigermaßen in Grenzen hält. Noch etwas Geduld und dann geht bald schon die Bescherung los. Doch in der Weihnachtszeit schreibt man viel eher all die Werte groß. Es geht langsam weiter, ein schneeweißer Schleier macht sich auf der Erde breit, die Seele befreit das. Alles so harmonisch in dem Winterwunderland. Nehmt die Kinder an die Hand, wir verbringen einen Tanz. Lichter auf dem kann gemütlich durch die Nacht. Ein Gefühl von Akzeptanz, keine Trübe, jeder Lacht. Denn es ist die Weihnachtszeit, also sei dabei. Ihr könnt sehen, was ich meine, wenn ich sage, Keiner ist allein an dem Tag, die Wundervolle. Mama und Toma in der Küche, Papa und Opa knabbern Nüsse. Die Kinder sind am Spielen, draußen riesenweiße Flocken Doch von all diesen Geschenken hat noch niemand was bekommen Bald ist es soweit, dann kriegt Oma einen Mixer Der Sohn paar neue Ritter und der Opa wieder nixer. ab Doch er muss nur warten, im Wohnzimmer brennen Lichter Weil der Opa wieder mal ein so schönes Gedicht sagt Allesamt so happy, alle glücklich und zufrieden Zeigen Rücksicht und auch Liebe, ein Stückchen Harmonie herrscht Alles so harmonisch in dem Winterwunderland Nehmt die Kinder an die Hand, wir vollbringen einen Tanz Lichter auf dem Kranz verkannt, gemütlich durch die Nacht Ein Gefühl von Hans, keine Trübe jeder Land Denn es ist die Weihnachtszeit Also sei dabei Ihr könnt sehen, was ich mein, wenn ich sag Keiner ist allein an dich Sollte jetzt jemand trotzdem sich hier festkleben wollen Seid bitte vorsichtig sein. Und keiner ist allein Prüft erst, ob ich wirklich LEDs sind. Glühlampen können sehr heiß werden, auch wenn sie nur wenige Milliwatt verbrauchen. Und wenn ihr mit Essen werfen wollt, dafür wären dann die Glühlampen als Ziel besser angebracht. Aber besser, ihr bringt das zur Tafel oder ähnlichen Einrichtungen.